Sweet, Soft und Sexy – Windelblitzer in der Autowerkstatt Anstatt frisch gewindelt in Düsseldorf über die Königsallee zu bummeln, landet Saskia mit ihrem defekten Wagen in der Werkstatt. Dort passiert ihr, was sie bisher eisern zu verhindern versucht hatte. Ein Windelblitzer. In ihrem Schreck ahnt sie nicht, dass der gut aussehende Mechaniker ebenfalls ein heimlicher Diaperlover ist.